los. So jetzt reifen Niveau 1 und jetzt ist das Thema, also schon einiges voraus, Thema das sind halt Binomialverteilung. In einer Tierart ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein weibliches Tier geboren wird 55%. Wie viel ist der Erwartungswert und die Standardabweichung nach 8 Geburten und wie viel die Wahrscheinlichkeit, dass drei weibliche Tiere geboren werden. Also Erwartungswert, also das bedeutet es sind 8 Neugeborene da sein, was erwarten wir in der Regel, wenn dieses, die Tier eh, angenehme Experiment wiederholt wird und wieder acht Geburten haben? Wie viele Tiere dann so werden so weiblich sein nach acht Geburten im Durchschnitt, wenn wir das sehr oft wiederholen? Das ist der sehen und das bedeutet, erwartet das kann man bei der Normalverteilung, da gibt es eine Formelsammlung, macht eh auch sind die Wahrscheinlichkeit, mal die Anzahl der Geburten, also 4,4. Das ist halt eine Kommazahl, aber es ist halt so, es ist nicht so, dass äh, ein Vierzentel Tier geboren werden, sondern dass im Durchschnitt dieser Wert äh, erwartet wird. Und die Standardabweichung, also wie viele wie viel werden so also von, von beiden Seiten her von diesem Mittelwert hier, von diesem Erwartungswert, von diesem Durchschnitt, wie weit werden die anderen äh, Wahrscheinlichkeiten se sein? Also wie oft werden so äh, Drei weibliche Tiere geboren, wie viel Fünf und so. Und das kann man in eine, so einer Verteilung durch die, Stand, durch die Standardabweichung zeigen. Und äh, das ist jetzt hier durch diese Formel gegeben. Da kann man immer eine Formel sagen, bei solchen Sachen schauen. Und in diesem Fall ist es halt 1,4. Das sind halt weibliche Tiere gemeint, ja. Das habe ich jetzt hier nicht geschrieben, sollte man... Ah, doch, doch steht ja. Äh, habe ich schon geschrieben, sollte man auch schreiben. Wahrscheinlichkeit jetzt, dass äh, nach acht Geburten drei weibliche Tiere geboren werden, da gibt es auch eine fertige Formel dafür, da steht schon die Formel, das bedeutet n ist die Anzahl der gesamten Versuchen und k ist die Anzahl der Versuchen, die äh, gefragt sind, ja, also die sozusagen erfolgreich sind, ja. Und in diesem Fall äh, sind halt drei weibliche Tiere in äh, acht. Also wie oft kann das passieren? Und die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, nach vielen, vielen Experimente, wo immer acht Tiere geboren werden, die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann drei weibliche haben, ist 17,2%. Jetzt bei B ist das gleiche Problem, halt mit anderen Zahlen. Äh, brauche ich jetzt nicht wiederholen ist eh das gleiche nur mit anderen Zahlen ja bei c hier wie viel ist die Wahrscheinlichkeit dass nach 8 11 Geburten höchstens 10 weibliche Tiere geboren werden also da muss man äh, denken also höchstens bedeutet bis 10 also man muss die Wahrscheinlichkeit äh, des äh, ein weibliches Tier geboren wird oder zwei oder drei oder vier oder fünf das ist die Regel das muss man halt addieren alles zusammen um die gesamte äh, Wahrscheinlichkeit zu finden aber es gibt einen schnelleren Weg weil wir jetzt zehn höchstens zehn haben äh, und das bedeutet die gesamte Wahrscheinlichkeit ist halt 100% also 1 und von diesem 1 müssen wir nur die Wahrscheinlichkeit dass elf Geburten von weiblichen Tieren vorkommen zu trahieren und dann haben wir halt das Ganze, ja. Und das ist auch hier so geschrieben, ja. Äh, die Wahrscheinlichkeit, dass wir äh, elf, Tiere, elf weibliche Tiere bei elf gebutten bekommen, das ist halt wieder diese Formel da, da äh, die Anwendung von dieser Formel, da kommt selbstverständlich eine ziemlich kleine Wahrscheinlichkeit, 0,14%. Und da die restliche ist selbstverständlich eine höhere Wahrscheinlichkeit, also ist fast sicher, äh, dass äh, höchstens 10 weibliche Tiere geboren wird. Ja. Okay, und bei D, wie viel ist die Wahrscheinlichkeit, dass nach 11 Geburten zumindest 8 weibliche Tiere geboren? Das bedeutet 8, 9, 10 oder 11 und diese Wahrscheinlichkeiten äh, zusammenzurechnen ist weniger, als, weniger Aufwand als 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 zu berechnen, also die Gegenwahrscheinlichkeit und daher machen wir das in diesem Fall doch direkt und wir rechnen die Wahrscheinlichkeiten von 8 bis 11 und wir zählen sie zusammen und da ist das Ergebnis. Das war es. Danke sehr.